Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video und vielleicht hast du es ja auch für dich schon gemerkt, wenn du im Verkauf tätig bist, wenn du ja in der Beratung tätig bist, ja, dass sich die Zeiten da im Verkauf ein bisschen äh, geändert haben und dass sich das immer mehr und mehr verändert, auch für die Zukunft und ähm, früher war es ja so, du hast ähm, ja du hast einen Termin vereinbart, hast den Produktnutzen in den Vordergrund gestellt und dann haben die Leute dementsprechend auch gekauft oder halt eben dementsprechend nicht, wenn sie den Produktnutzen nicht gesehen haben und heute ja, ähm, hat sich das alles einfach ein bisschen verändert, weil zum einen möchten Kunden nicht aktiv was verkauft bekommen, sondern sie möchten von sich aus kaufen. Ähm, sie, du musst, man muss also quasi ein Umdenken ähm, ja, bewegen Wirken, dass man ja vom aktiven Verkauf quasi sich ein bisschen rausnimmt, mehr in den passiven Verkauf geht und dem Kunden ja die, äh, die, die Möglichkeit lässt, ja selbst zu kaufen. Und ähm, wie eben schon angesprochen, auch der, der Produktnutzen, also früher war es immer so, da haben wir immer so argumentiert, den Produktnutzen hervorgehoben und dann hat er der Interessent halt dementsprechend entweder den Nutzen für sich erkannt und hat gekauft oder halt nicht. Und ähm, das ist aber heute gar nicht mehr so das Entscheidende der Produktnutzen, sondern viel entscheidender ist ja äh, das Vertrauen, ja, dass man dir glaubt. Weil gerade in der heutigen Zeit durch Internet und so weiter ist der nächste Verkäufer, ist der nächste Berater einfach nur ein Klick weit entfernt. Es gibt so viele Informationen zu, zu, zu nahezu allen Themen, dass ähm, ja selbst wenn man dann ein Beratungsgespräch führt oder selbst wenn man ähm, ja, mit, mit einem Interessenten in Kontakt ähm, ist und ein Gespräch führt, dass dann entweder davor oder danach die Menschen ja, das Internet äh, besuchen, schauen, ob, ob das stimmt, was die Person erzählt hat. Also das Vertrauen ist quasi die neue Währung ja auch im Verkauf, und wenn du es schaffst, dass man dir glaubt, wenn du schaffst, dass man, dass man dir vertraut, dann hast du ja einen großen, großen Schritt ähm, dahin gemacht und, und auch der, der, der, Verka oder der Kaufzeitpunkt eines Interessenten, ja das hat sich auch so ein bisschen verändert. Früher ist man quasi, ich sag mal, von Haus zu Haus gelaufen, hat seine Produkte präsentiert, ja, oder ähm, ja, hat einen Termin vereinbart, hat dann die Produkte präsentiert und dann kam es dann zum, zum Verkauf aufgrund der Informationen in dem Gespräch und heute ist es ja teilweise so, ähm, dass ja, die Menschen erstmal vorher sich informieren und dann entscheiden, ob sie die Person überhaupt zu einem Termin lassen ja, ähm, oder ob sie äh, sich lieber von jemand anderem beraten lassen und das ist ein, ein, ein, ein Wandel, der sich dann davon vollzieht, ja, immer stärker dahingehend, dass du darin gut sein musst, ja eine Beziehung zu, zu deinen Interessenten aufzubauen, eine Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen, dass du es schaffen musst, Vertrauen aufzubauen. Und da möchte ich dir heute ein System zeigen, welches ich persönlich im Einsatz habe, welches wir im Team im Einsatz haben, das nennt sich Attraction Marketing und mit diesem äh, System schaffst du es, ja, weil wie gesagt das Ganze ist gar kein Nachteil, sondern es ist eigentlich ein Vorteil, weil du ähm, ja du machst dich unabhängig von Produkten, du machst dich unabhängig von Firmen, du machst dich du machst dich komplett frei, ich sage mal von äußeren Faktoren, weil es letzten Endes darauf ankommt, wie du es schaffst, ja Vertrauen aufzubauen und ähm, ja, dass die Leute dich als Experten wahrnehmen und wenn du das geschafft hast dann hast du auch ähm, gute Chancen, die Geschäfte dann dementsprechend im, im Nachgang quasi auch abzuschließen. Und so ein System kann ich dir gerne zeigen. Ich habe dazu ein Trainingsvideo gemacht. Ich werde dir den Link ja einfach hier unterhalb des Videos bereitstellen. Und ich hoffe, dass ich dir ja damit... Ähm, ja, weiterhelfen kann. Mich, wenn das so ist, dann wird es mich freuen, wenn du mir unterhalb des Videos einen Kommentar hinterlässt, äh, wenn du das, mit deinen, das Video mit deinen Freunden teilst, mit deinen, ja, mit deinen Geschäftspartnern teilst, wie auch immer. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Trainingsvideo. Alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.